Ja, schönen guten Morgen. Morgen. Äh, es ist extrem früh, es ist 6.30 Uhr. Also nicht extrem früh, aber ein bisschen früh. Ähm, wir machen uns jetzt auf den Weg äh, zum Lager, wo wir die, die Sachen holen für unseren Dreh für die sechste Folge. Ähm, wir sind hier im wunderschönen Sachsen. Ähm, ihr könnt natürlich nicht so viel sehen, weil es sehr, sehr dunkel noch ist. Aber ich werde nachher noch ein paar schöne Aufnahmen für euch machen. Freut euch drauf und ähm, viel Spaß bei den Bildern. Ja hallo und herzlich willkommen ähm, zum nächsten Vlog. Wir sind jetzt hier bei den Vorbereitungen zum Dreh von Verstopfen die Gesichter Episode 6. Ähm, hinter mir wird schon das Auto beladen. Ähm, wir haben jetzt schon richtig coolen Stuff hier abgeholt bei den äh, Kollegen von Ola Entertainment. Und von hier aus geht es dann zum Waldstück. Und dann geht's es auch schon los. Ich will mich gar nicht so lange mit dem Intro aufhalten. Viel Spaß bei den Bildern. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr cooler, kleiner Wald hier ähm, und da man sich, dass man sich hier nicht so verliert über die Entfernungen, haben wir diese kleinen, wunderschönen Dinger für jeden Dreh zu empfehlen, auf jeden Fall äh, Funkgeräte, ähm, so bleibt man immer gut in Kontakt und kann alles mögliche absprechen, falls einer noch bei den Autos hinten bei der Base ist und man im Wald aber noch was braucht, kann man noch drüber funken, dass, man, dass noch was geholt werden soll und ja, wir machen jetzt hier das... Erstes Scouting sozusagen, das kann auch manchmal passieren, dass man ähm, zu einer Location kommt, die noch nicht gesehen hat, weil die sehr weit weg ist. Ähm, und wir haben, in diesem Fall haben wir jetzt davor schon Videoaufnahmen gesehen, die ein bisschen älter sind, aber jetzt ist das erste Scouting, wo wir jetzt nochmal konkret festlegen, wo wird wirklich jetzt was gedreht und äh, sind auch relativ weit schon fortgeschritten, denken, haben alle guten Positionen gefunden. und Jetzt steht im Dreh nichts mehr im Wege und wir können loslegen. Ja, ich habe mich irgendwie verirrt. Der Wald ist zwar jetzt nicht so groß, aber irgendwie habe ich mich verirrt. Ich wollte jetzt kurz zu den anderen gehen. Ach, und da kommen sie schon. Da hinten... Es ist nicht allzu kalt und es ist auch nicht allzu nass. Das ist, das das? Ja. Okay. Warte, ich muss aber noch. Aber der letzte wahrscheinlich auspassen. Aber ich kann das auch nicht Mit der Ruhe? Ruhe? Nee, egal. Und Action. Wir machen, wir machen gleich einen Appell, wir drehen gerade nur eine andere Sache. Ja, ähm, wir sind relativ gut im Zeitplan heute, ähm, wir haben jetzt 12.17 Uhr und haben schon ein bisschen was gedreht. Der Anfang ist natürlich wie immer ein bisschen stockend. und Hinter mir seht ihr, da sitzen sie am Lager und entspannen sich ein bisschen. Und hinten wird Tristan rasiert. Wir drehen nämlich die Shots rückwärts, damit es so aussieht, als ob er im Laufe der Zeit einen Bart bekommt. Naja, mal gucken. Also das wird ganz gut klappen. Bin sehr gespannt. Und jetzt bereiten wir die nächste Szene vor. Und beim Dreh ist es immer relativ wichtig, wenn man gerade unter Zeitdruck steht, dass während die Szene hinten gedreht wird, kann ich schon die nächste Szene aufbauen. Und dann ist es gut, wenn man ein gutes zweier Zweierteam ist, was wir jetzt Ludwig und ich sind beim Directen, sage ich mal. Und ähm, bin relativ zuversichtlich, dass wir heute viel noch in der Zeit schaffen werden, die wir zur Verfügung haben, wegen des Tageslichts. Alles klar? Und... Echt. Guck mal, das ist offen. <lacht> oh! Wieso ist das? Stimmt, dann ist du noch Brot. hier. hier, hier. Hm. Abonnier nicht vergessen. Oh, Genetzter Wecken? Mhm. Hast du mitgebracht? Ja, Um, und Action! Filmen! Ah, okay. Das <lacht> Aus der ist fertig. Mhm. So. Ich warte jetzt hier im Auto, weil wir äh, hier diesen Waldweg, Waldweg benutzen dürfen und wir werden jetzt eine Art Dolly Shot machen. Ich fahre mit dem Auto auf dem Waldweg. Der Kamera sitzt hinten drin und filmt raus und wir werden filmen, wie die Soldaten durch den Wald gehen ähm, und hoffentlich das Objektiv ist bildstabilisiert, die Kamera ist bildstabilisiert, ähm, wird das relativ schön. Wir werden wahrscheinlich diese Bewegung haben durch den Waldweg, aber ähm, hoffentlich kriegen wir 2-3 Sekunden oder 4-5 Sekunden gute, eine gute seichte Fahrten. Mal sehen. Ist ihr ja noch nirgendswo reingelegt, oder? Waren wir irgendwo? Ne, noch nicht wirklich, okay, ne? Aber eben hier, wahrscheinlich habt ihr schon mit Ellbogen und. Wow! Na? Genau, achtet. Eigentlich müsst ihr darauf achten, krampft mal ruhig eure Ellbogen in den Boden, dass ja. die ein bisschen äh, äh, kräftig und nass werden. Und eure. Wie lange soll ich ungefähr warten? Lachen. Wenn die an diesem kurz bevor die bei diesem umgestürzten Baum sind, dann haust du irgendwann deinen Helm nein, nein, dran. da vorne Ja, der, der eine, der querlicht. Habe ich auch. Ja. Also die Richtung, ne? Hat mich das erklärt? Nein. Ja, so also da vorne schräg, da wo A3 noch steht. Okay. Deswegen, wenn er das Geräusch macht, dann bleibt ihr alle stehen, du gibst das Zeichen. Also, ich kann stehen, du... Ihr, ihr beide wartet ja hier und hattest du ja ihn gut beim Wickeln. Ich glaube, hier könnte ihr könnt dann, dann relativ gut einsteigen. Dass, dass dann hier einfach dieses... wo du gerade hier so hast, dass du dann so vielleicht noch mal rumdrehst oder so, also mhm. dann rausziehst. Und dann einfach da so, so ein Schwall noch rauskommt. Also ich hab's erst raus, ja, komm runter. Die du jetzt hattest, genau. Oder musst du denn der Kiel das reicht halt, du musst ja nur hier so halten und raus, also hier so runterziehen, du musst ja nicht, nicht, nicht aus deinem Hals direkt rausziehen. Das sieht man ja von hier gar nicht. Okay, tu mal so, als ob du rauszieht langsam. Ja, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Wenn du ihn dabei noch ein bisschen hältst, dass er, dass er da irgendwie nicht von dir aufgeschnitten wird und so. ruhig, Halt mich richtig. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Hält mal, du Flasche. Ach, wie das ist noch eckliger. Action! Okay, Cut. Alles klar, dann. Und bitte. Äh, Dingsbums? Reflektor? Nee, bei ihm geht's jetzt so. Hier okay. Okay. Okay, alle bereit? Und Action!